Ich hab kurz AFK gewesen Deswegen Niggas sind nur neidisch, cause I'm shooting for the money Eps Das hab ich gehört mit meinem überkannten Headset Ja, das Herz Z -Z. ist nicht legit Pass mal auf, wenn nicht legit ist Lauf, der wird dich so wegpressen Wer ist nicht legit? Alter.